Also so richtig vermissen tue ich kein Tool, äh, ich nutze diejenigen, die ich habe, äh, kann mir aber vorstellen, dass sicherlich irgendwelche Marketing-Experten noch Bedürfnisse wecken werden. Ich nutze die äh, Tools, die es gibt, wenn ich zum Beispiel auf Fahrten gehe, um entsprechende Informationen über meine Fahrtmöglichkeiten äh, rauszubekommen oder äh, entsprechend über die Umgebung, in der ich bin. Aber äh, ich sehe im Augenblick nicht den Bedarf, dass ich unbedingt ein Tool zusätzlich entwickle. Ich glaube, ich muss mich erst noch mit den Warnenden genügend anfangen.